Servus Leute! Falls ihr euch wundert, warum das Bild heute so anders ausschaut, das ist, weil wir heute mit den Abenteuern von eurer Mama, Uti und dem Mucki, filmen sind. Wir sind heute hier im Waldseilpark am Kahlenberg, Das ist ein Kletterpark, wo es verschiedene Kletterparcours gibt und hier werden wir einfach um die Wette klettern. Da das der zweite Teil ist, müsst ihr unbedingt noch den ersten Teil auf ihrem Kanal anschauen. Und ich würde sagen, legen wir los. Im ersten Teil habe ich mich mit dem Mucki auf der roten Piste gebettelt. Jetzt wird es Zeit, mich mit dem Uti auf der schwarzen Piste zu messen. Uti beginnt. Und los! Stopp. Der Uti ist schon wieder hier. Was ist das für ein Plätzchen von dir? <lacht> ja, der Uti macht hier. <lacht> ja. Stopp. Stopp. Eins, zwei, drei. Das ist ein Schummler! Brutzi, die Übung! <lacht> Und los! Das ist zu schnell! Ja, ja! Stop. Das sind alles keine Zeiten, du Arsch! <lacht> Häng dich aus! Schnell! Mhm. Schnell! Schnell! Schnell! Schnell! Jungle! Schnell! das Schnell! Schnell! Schnell! Schnell! Schnell! to beat that. Bester Freund. Zwei. Style. Ja, aber du bist trotzdem langsamer. Ich weiß, ich grüße Haxe. auf die Haxen. Stopp! Oh. schlecht. Stopp! Stopp! Ah. Ah! Oh. Neeeee! Ja. Erster Sturz! <lacht> so gut unserer Zeit, mein Böser! Schäf! Mir rammt die ganze diese dieser in die Eier! Oh! oh, oh mir hat das Schienbein, glaube ich! Ich weiß nicht! Ah! Oh. Ich nur die Haare. Vielleicht noch einen kleinen Sturz für mich? Ja. Für uns alle! glaube ich? Fuck! 316. Fuck! Fuck! Uti! Was? du hast gewonnen! Yeah! So, das war es jetzt auch schon wieder mit der Challenge. Ich habe leider beide Durchgänge gegen den Uti und gegen den Mucki verloren. Deswegen müsst ihr euch <lacht> jetzt eine Bestrafung für mich überlegen. Schreibt das in die Kommentare rein, was der Niki machen soll und dann werden wir das gemeinsam wieder umsetzen und den Niki schön quälen. Ich glaube, das wollen oh wir ja. alle gerne sehen. Oh ja! Oh ja. Äh. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Park Hallenberg. Schaut auf jeden Fall mal selbst dabei, ist wirklich cool. Crazy! Und ja, man sieht sich. We are out!